Hallo liebe Deutschlernende, heute möchte ich mit euch über Konzentration reden und ähm, Eichhörnchen. Und äh, ja, Konzentration ist äh, ein sehr wichtiges Thema und äh, Eichhörnchen. <lacht> Diesen Witz werden wahrscheinlich nur die Leute unter euch verstehen, die den Film ab gesehen haben. Ja, in dem Film ab gibt es eine lustige Szene, wo ähm, ein paar Hunde miteinander reden, sie können miteinander reden und sie sind ständig abgelenkt davon, äh, dass, dass jemand Eichhörnchen ruft. Ja? Eichhörnchen. Und ähm, nein, also lass uns mal konzentrieren und äh, lass uns mal auf die Botschaft konzentrieren, die ich heute für dich habe, ja? also die, die Idee. Ähm, was kann man tun, um sich zu konzentrieren? Na, zum einen ist es äh, gut, wenn man sich nicht ablenken lässt, man, man sich, äh, wenn man Versuchungen vermeidet. Ja? Also Handy weglegen. Ähm, alle Dinge, die einen irgendwie ablenken können, ähm, vermeiden, ja, alles weglegen, so dass man auch äh, einen aufgeräumten Schreibtisch hat, ja, also den Schreibtisch aufräumen. Keine ähm, keine Papiere, die irgendwo rumliegen und die nerven können. Und wenn man den Computer braucht, dann äh, nur eine, nur ein Programm offen haben und so weiter und so weiter. Ja? Ich meine, das, das, das kennt ihr alle schon, ne? aber heute möchte ich noch darüber reden, wie hm, … Also für mich ist es sehr hilfreich, wenn man abgelenkt wird, dass man dann gleich wieder zurückkommt zu seiner Arbeit. Ja? Ich glaube, das ist, das ist die … Der Gedanke, der heutige Gedanke, ja. Und zwar geht es mir so, wie mit vielen Leuten auch, dass wir sehr, dass ich abgelenkt werde. Ja, ich werde abgelenkt, ich merke zum Beispiel, jetzt gerade bin ich gar nicht so konzentriert. Ja, ich bin ein bisschen abgelenkt von der Schönheit hier, ne? also ähm, die, die, der Herbst ist echt herrlich. Der Herbst ist herrlich. Ja, Ich bin nicht so konzentriert heute ja. und ich, ich habe mir aber überlegt, dass ich, dass ich dir diesen Tipp geben will. Ja. Wenn du abgelenkt wirst ja, – und das habe ich am Anfang ein bisschen scherzhaft äh, gezeigt ja. – wenn du abgelenkt wirst, dann kehre möglichst schnell wieder zu dem zurück, was du gerade machen wolltest. Ja. Ich werde, genau wie jeder andere, äh, abgelenkt und äh, die Gefahr ist, dass ich dann länger abgelenkt werde, ja, dass ich dann eine halbe Stunde mit etwas anderem verbringe und ähm, ich glaube, man sollte sich darauf trainieren oder man sollte, trainieren klingt so, na doch, man sollte sich da, darauf trainieren äh, oder man sollte versuchen, möglichst wieder zu dem zurückzukommen, was man eigentlich gemacht hat. Meine Güte, ich bin so abgelenkt heute. <lacht> ähm, aber ich denke, es ist trotzdem. Äh, ich meine, du lernst trotzdem Deutsch. Ne? Ich wollte dir nämlich nee, noch zeigen hier. Guck mal, Frost. Oh. Das nennt man Frost. Ja. Hier. Tau. Ja. Na, ja, Tau nennt man das eigentlich. Ja, aber es ist. Äh, es ist auch Frost. Äh, genau, also das ist, das ist die Ironie heute. Ne? Das ironische äh, Video heute für dich ein sehr zerstreutes Video über Konzentration. Ja? Und äh, ja, der Tipp, der heutige Tipp ist, wenn du abgelenkt wirst, dann kehre zu dem zurück, was du gerade machen wolltest. Ja? Du wirst unweigerlich abgelenkt und dann kehre zur Arbeit zurück. Ein anderer Tipp ist, äh, meditier. Das, das hilft auch sehr beim Konzentrieren. Ja? Je mehr du meditierst, eigentlich je mehr, nicht, nicht unbedingt, aber wenn du meditierst, dann wirst du konzentrierter. Ja? Oder doch kann man schon sagen. Je mehr du meditierst, desto konzentrierter bist du. Ja? Das, das, ist, das ist alles für heute. Ja, ich hoffe, es war unterhaltsam. Okay? Ich hoffe, du hast auch etwas gelernt und ja, ich habe in anderen Videos schon über Konzentration gesprochen und ich bin mir sicher, du kennst auch die meisten. Konzentrationstipps, ja, die brauche ich dir nicht nochmal zu sagen. Ähm, die Schwierigkeit ist es dann nur, äh, diese Tipps auch anzuwenden. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.